Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder mit Broker Finbugs und meinem 1000 Euro Konto, was ich hochtrade, vermehre. Folgende Stufen habe ich vorgesehen. Erste Stufe 10 Euro, zweite 25 und so weiter. Schauen wir die Wirtschaftsdaten von heute an. Wir haben heute wichtige Zinsentscheidungen im NZD außerdem EZB-Nachrichten gerade hatten wir auch EZB-Nachrichten das muss man sehen wie die Kurse sind aktuell wie wir einen Trade finden ich handle 60 Sekunden bis 2 Minuten Und jetzt schaue ich mir den Metatrader 5 an und suche nach einem Einstieg Fire Trace hatten wir ja schon abgesetzt. Am Montag waren deutlich im Gewinn. Wir hatten 26 Euro gewonnen. Ich nutze insgesamt sieben Indikatoren, drei Standardindikatoren und vier von mir selber. Ich gehe hier rein. Und gleich nochmal. Ich mache zwischen 2 und 5 Trades. Das sollte eigentlich reichen. Aktuell sieht es gut aus. Ich hoffe, es bleibt so. Sehr schön. schön Der erste war im PAD, der zweite draußen, bin jetzt noch mal reingegangen, Stufe 3 und 4. In der Regel sollte man eigentlich jetzt pausieren, wegen der EZB News. Ich eine hohe Volatilität aktuell. Sehr schön. Das heißt, zwei Trades gewonnen, einen noch unentschieden, einen verloren. Das ist doch ein super Ergebnis. Bis zum nächsten Mal.